Willkommen zurück zu Meetopia! In der letzten Folge haben wir Gomme HD aus dem, aus dem Clown des Bösen befreit. Und nun machen wir noch ein Quiz mit Tingle. Vorhang auf ist das Quiz von heute. Drei Fragen. Let's go! Frage 1 <lacht> Das war der da. <lacht> So eine standardweiße Mütze, Alter, einfach. Oh Mann. Das war DK. Okay. Nice. Das war nicht so very hard. Und Frage 3. Ja, das war, wie gesagt, Gomma HD, den wir in der letzten Folge befreit haben. Und nun uns folgt. Yeah. Ich bin gespannt, was äh, uns erwarten wird heute in diesem Himmelsturm. Denn es scheint noch sehr lange weiter zu gehen. Ich weiß nicht, wie lange. Aber ich hoffe nicht, dass es noch so weitere zehn Folgen so geht, weil... Äh, ich will das Finale haben. Jetzt sofort. Hä? Oh, Nie schon wieder. War ja klar, dass das nochmal gegen Ende hin passiert. Na, komm. Gehen wir weiter. Ach, mies. Was willst du, was willst du tun? Hä? Was willst du tun? Du willst was haben? Herz Herzchenrüstung. Uh, lass mal sehen, wie das aussieht. Oder oh, oh, oh, oh, auch nicht. Dann halt nicht. Ja, ich dachte Rüstung könnte Michael eigentlich ganz gut passen vom Aussehen her. Aber dann, dann halt nicht. Aber ne? wir haben neue Snacks. Ultimatesse Sternchen. Noch delikat als die ultimative Delikatesse. Unerträglich gut. Ja, Eiskalt Salat, Sternchen, Schneekristalle halten den frischen Salat besonders lang knackig. Ja. Eiskalt Salat, kühl und knackig kommt dieser Salat in kalten Gegenden oft vor. Okay, hm, kann ja jeder mal probieren, bis ich nichts mehr davon habe. Zack, zack, zack. Ich versuche so ein bisschen, die nächsten paar Folgen, das Spiel so ein bisschen Speedrun, könnte man sagen. Ein bisschen alles vorspulen, ein bisschen hier schnell durch. Weil ich glaube, wir wollen alle nur noch sehen, wie das Finale aussieht. Um ja echt zu sein. Nicht, dass das Spiel wie langweilig wäre oder so, aber... Es wird langsam Zeit, dass wir die Afterstory mal erreichen und die Story hinter uns lassen, oder? Zumindest sehe ich das so. Du, du, du, du, du. Okay, komm, genug gegessen, Pferde. Wen tue ich jetzt ins Team? Ja gut, ich habe keine große Auswahl, ne? Ah, ne, ne. Nee. Nee. Okay, die gehen da oben lang, wir gehen außen rum. Das heißt, wir haben einen kürzeren Weg. Heißt, das hier ist der Hauptteil und wir haben aber Gomme. Das ist der Vorteil. Wir haben jetzt hier Gomme und den längeren Weg. Schon ziemlich verträumt. Schläfst im Kampf ein. Schlafen ist gesund. Es hat doch niemanden geschadet. Das wohl mitten im Kampf überhört. Naja, also.. Im Kampf schlafen ist schon ziemlich respektlos. Gegenüber den Gegner. UFO A und Ufo B, oh mein Gott, sind die gruselig. Weg mit euch. Bam, bam. Irgendwo muss doch der dunklere First Iwata stecken. Irgendwo ist er doch. Wahrscheinlich ganz oben, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder wir sind ganz oben und dann so... Ja, nee, Leute. Ihr habt so lange gebraucht. Ich bin schon woanders. Sorry, geht noch weiter. Es gibt noch zwei weitere Gebiete. Und ganz viele Quests. Yeah, Geburtstag! Kuchen! Juhu! Aber es ist doch gar nicht mein Geburtstag. Das dauert noch einen Monat. So wie die Karte sich bewegt, habe ich das Gefühl, dass dieses Level keine verschiedenen Wege hat. Was mich freut... Warum setze ich nicht mehr Mega Explosion ein? Was mich freut, weil ich mag keine verschiedenen Wege. Was alle eigentlich wissen sollten, die das Display schon seit längerem schauen. Eine Folge reicht. <lacht> da müsste man das eigentlich schon wissen. Bam. Das ist wahrscheinlich sogar eins der längsten Let's Plays, die ich je gemacht habe. Merkt man auch daran, dass es gerade das Einzige ist, was ich hier raushaue auf dem Kanal. Aber ich kann euch versprechen, ich habe vieles in Planung von Let's Plays her. Okay, Ingi, du willst mich noch hier reinschmuggeln? Ja, komm, hau ab. Ähm, also, da kommt auf jeden Fall noch was. Aber erst, wenn wir die Hauptstory durchhaben. durch haben. Deshalb pushe ich gerade so ein bisschen rein. Und hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert. Dieses Schwert sieht richtig cool aus, möchte ich kurz anmerken. Vielleicht sogar cooler als das. Doch. Wisst ihr was? Ich glaube, ich möchte ein bisschen Veränderung haben für Maike. Ich meine, das ist zwar ein cooles Schwert. Wir brauchen mal hier was richtig reindonnert, donnert richtig reinhaut. Genau so viel Schaden macht wie Pokémon aus der ersten Generation. Oh, handlicher Stab. Wie lange wollen wir die schon haben? Sehr lange, oder? Vielleicht wird das noch was. Hier, trink die ganzen Tränen aus. Und wo habe ich die denn jetzt schon wieder? Ich will die nicht. Törtchen, hier, das ist Geburtstag für die. Höhöhöh. Happiest day. Super. So, du willst die haben, aber ich gebe sie dir nicht. Das auch nicht. Ah, das habe ich ja noch nicht probiert. Also langsam geht es ziemlich schnell voran mit dem Essen. Wir kriegen das auf jeden Fall noch durch. Dass jeder alles probiert hat. Okay, also das wahrscheinlich erst so gegen ganz am Ende des Plays Weil, wie gesagt, nach der Afterstory. Äh, nach der Hauptstory kommt noch die Afterstory so rum. Die wird zwar nicht so oft kommen. Aber. Vielleicht auch besser so, dass es nur so ein, dass dieses Display dann rüber jumpt, zu so einer Art Neben-Let's-Play, könnte man sagen. Oh, zwei verschiedene Schwerter, cool. Weil neben -Story ist nicht für alle so interessant wie Main-Story. Aber gut, genauso können wir es auch andersrum sagen, dieses Argument. Viele wollen auch nur die schwierigen Stellen des äh, Spiels sehen und nicht die Story. Und manche wollen halt nur die Story sehen und nicht die schwierigen Momente. Aber schwierig ist nicht leicht, deshalb kann das ein bisschen dauern, bis ich so eine schwierige Folge ähm, online kriege. Deshalb wird dann Mitopia nicht mehr jeden Tag <lacht> gefühlt kommen, so wie es gerade ist. Ähm, ja. Ich chill halt ein bisschen so mit Mitopia. Ich es dann nur noch ab und zu und nicht so oft. Alles klar. Ähm, keine Ahnung, ich hatte nur irgendwie irgendwie so Bock, ein bisschen darüber zu reden. <lacht> es gibt ja sonst kein Gesprächsthema in diesem Spiel. Das meiste ist ja eigentlich schon gesagt, was man sagen kann. Ist halt auch ziemlich schwierig, so ein Display so lange durchzuhalten, mit so vielen Folgen. Ich wette, die meisten kriegen können das nicht mal. Ähm, also ist schon cool, dass ich das den kriege. Ähm... Gut, dazu muss ich aber auch sagen, dass ich äh, früher so Let's Plays hatte. Wir haben nur so ein paar Folgen angehalten und das war's dann. Einfach aufgehört. Einfach aufgegeben. Keine Ahnung. Da geht's aber vielen so, glaube ich. Viele, die auch, äh, versuchen so Let's Plays zu machen, die halten das noch nicht lange durch. Aber gut, Let's Plays ist auch nichts für jeden. Nicht nur zum Let's Plays machen, sondern auch zum Let's Plays schauen das ist doch gut so. Das ist doch vollkommen okay. Irgendwas riecht gut. Endlich fällt es dir auf. Ich benutze ein neues Shampoo. Selbstgemacht aus Ziegenmilch, Erdbeeren, Honig und Katzenstreu. Selbstgemacht? Was du alles kannst? Tja Katzenstreu. Oh nein, mir ist die Geheimnis daraus rausgerutscht. Aber Katzenstreu riecht doch nicht so gut. Oder ist das zum Balancen, dass es nicht zu gut riecht? Na gut, obwohl. Ja, Erdbeeren riecht schon ganz gut. Honig, ne? Ob es jetzt gut riecht? Hat nicht so viel Geruch, oder? Na gut, ich esse keinen Honig, deshalb kann ich es gerade nicht wirklich äh, sagen. Was war das andere? Keine Ahnung, aber... Katzenstreu. Ich weiß, das ist nur als Joke, aber... Halt, hm. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, aber lassen wir es einfach. Lassen wir es einfach, es wird gerade ein bisschen zu weird. So, nächstes Level geschafft. Alles wieder ausgeruht. Hm, ja. Miku denkt gerade über ihren nächsten Single nach. Was für ein Lied sie machen könnte. Super Robe. Pharao-Schwert. Habe ich dir das nicht gerade gekauft? Hä? Habe ich dir das nicht gerade gekauft? Oh, bin ich blöd. Ich weiß, das habe ich dir gerade eben erst gekauft. Übrigens dieses Halloween-Outfit, ne? Ich komme ich ziehe ihm das an, weil... Das passt halt ziemlich gut zu Freddy. Sowas. Doch, das tragen ich, lasse ich ihn tragen. Das passt sehr gut zu ihm. Ich meine, gruseliger Charakter mit gruseligem Outfit, das... das muss ich glaube ich nicht erklären. Hast du das nicht auch schon? Also, ich bin gerade wirklich verwirrt, ne? Die haben das alles schon. gummi alien im Ei sind sie fest, auf der Erde werden sie gummiartig und weich. Okay. Schmeckt aber nicht. Ah, ja, ganz okay, ja. Nee, meistens schmeckt's nicht. Oh, das schmeckt vielen, aber Freddy vor allem. Natürlich kannst du das mal wieder nicht probieren scrollen jetzt hier alles durch was probiert werden kann und was nicht blüm, blüm, blüm. oh das hat noch niemand noch niemand gegessen das können wir ja schnell ein bisschen verteilen ach du bist ja satt ganz vergessen nein habe ich nicht aber habe es trotzdem probiert aus irgendeinem grund so ich glaube durch den stack sind jetzt sowieso alle satt Zum lassen wir ein level geht noch schnell mit mi nicht auf dem platz auf dem platz Genau. Auf dem Sportplatz. Na gut, machen Pferdesport. Ich denke mal... Reiten ist mehr oder weniger Sport für die, oder? Ich kenne mich nicht so sehr mit Pferden aus, um das jetzt gerade selber zu beantworten. Just guessing. Aber es gibt noch viele Level, ne? Aber wir werden auf jeden Fall diese Ebene dieser Folge fertig kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher, um zu sein. Ich mag immer noch die Musik. Wie schön. Oh, 5000! Ja, nice! Nehme ich mit? Ja, alles gut, ist vollkommen nice. Ja, ist richtig nice. Ach stimmt, wir haben noch richtig viele Tickets, die könnte ich auch irgendwann mal ausgeben, ne? Wahrscheinlich, wenn ich mit dem Essen durch bin, haben wir die Tickets. Fürs Ende noch. Jeden äh, Gegner drin in der Truhe, nicht so schön, aber ich mache trotzdem jede Truhe auf für die 100 Prozent. Jede Truhe aufmachen, auch wenn es heißt, dass ich wieder Banshee tränen bekomme. Es muss sein. nach menno Freddy. Na, ja, aus irgendeinem immer, immer noch sauer auf ihn. Und was im letzten Fall passiert, meine ich, dass das so gekommen ist. Ja, hat irgendeinen Blödsinn gemacht. Die werden sich noch vertragen, ganz sicher. Oh, oh sorry, jetzt habe ich das geskippt. Level Up für Young Mike. Hitzegeschoss gelernt. Feuere drei fette Geschosse in die gegnerischen Reihen. Okay, das hört sich nach einer sehr guten Attacke an. Ja, mehr habe ich jetzt so nichts zu sagen. Hört sich gut an. Mhm, in das Zimmer von Young Mike möchtest du gehen. Dann gehe du da mal hin. Aber ich weiß nicht, ob das äh, so gut sein wird. Okay. Wir sind erst Level 4. Ach, so viele kennen sich noch kaum. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber hä, ich habe dir doch dieses Schwert gekauft. Hä? Oder nicht? Warte. Oh... Oh die, sehen, oh, die sehen richtig ähnlich aus. Oh, die sehen sehr ähnlich aus. Welches mag ich denn mehr? Das hier nämlich mich irgendwie so ein bisschen an Garnons Schwert. Das so, das könnte so ein Linksschwert sein. Mit unten diesen Flügeln da in dem Logo. Ah. Ja. Garnons Schwert oder Linksschwert? Ich glaube Linksschwert, weil... Ist so ein bisschen heller... Die Punkte passen gerade zum Outfit oder allgemein passt das auch zum michael denke ich mal. Ich würde sagen, das alte nehmen wir hier. Auch wenn die schon ziemlich ähnlich aussahen beide. Ja. Machen wir schnell weiter. Wir haben noch einiges auf uns vorliegen. Deshalb, let's go. Ich hoffe, das hier führt direkt nach oben. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber die Musik erinnert mich ein bisschen an Mario Luigi. Auf jeden Fall. Mega Explosion. Noch mehr ba Oh, alle helfen. Das reicht trotzdem nicht. Alle haben mitgeholfen und es reicht trotzdem nicht. Heißt das, wir müssen mehr leveln oder was heißt das? Oh, ich habe einfach den, den, den Turn von Freddy geklaut. Eigentlich vielleicht auch besser so, weil mein Charakter ist sowieso stärker als der von Freddy. Ich kann es immer noch nicht fassen. Was denn? Dass ich der dunkle Fürst war. Meine Taten als der dunkle Fürst lasten schwer auf meinem Herzen. Ich habe so vielen Leuten Leid zugefügt und lauter schreckliche Dinge getan. Du kannst dich also an alles erinnern? Ja, schrecklich. Doch ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Ich könnte nur tatenlos zusehen, wie der dunkle Fürst dieses Hand plagte. Das war sicher nicht leicht. Der arme. Der arme alte Gomma HD. Tut mir schon leid. Und natürlich gibt es am Ende nochmal weitere Weggabelungen. Natürlich. Natürlich. Natürlich. Uff. Uff. <lacht> Wir sind beide runtergefallen. Auf die Fresse. Ah! Völlig geht so kaputt und wir lachen trotzdem... Ah, Nice Hör einfach auf! Okay Video beendet. So Natürlich nur das normale Schnauben ähm. Also ja die Gegner hier sind ziemlich hartnäckig Aber das heißt trotzdem nicht, dass die Kämpfe länger andauern müssen dafür, okay? Es gibt so viel, ich kann, ich kann nicht mehr skippen. Also ich, ich könnte theoretisch auf automatischen Kampf stellen. Das bevorzugen äh, die Viele, dass man einfach ähm, einfach nur Vorsprung gedrückt hält und sich einfach hinlehnt oder so entspannt, vielleicht irgendwas am Handy macht oder so. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man das macht, aber ich äh, ich habe dann schon lieber die Kontrolle noch über meinen Charakter. Yay, yeah, ihr beide seid schon mal Level 20. Kann ich euch ja jetzt austauschen mit zum Beispiel Freddy. Mö, mö, mö. Ja. Ja und dann werde ich schnell das eine Level noch mal machen müssen wegen dem Weg. Warum rede ich so? Ich habe keine Ahnung. Yeah. Dann, level up für Michael voll ins auge gelernt trifft einen gegner verursacht bei gegnern mit augen mehr schaden also moment es trifft einen gegner und zwar sucht verursacht mehr schaden bei gegnern mit augen That's very specific ja auch so ja und auch ja yeah, yeah. i guess that exists. neue technik hitzegeschosse Feuerattacke auf Feuergegner. Perfekt. So, nun wo wir einiges an Geld angespart haben, können wir uns das Heldenmikro leisten. Aber ich meine, das hätten wir doch auch schon für Mikro. Oder ist es wieder mal ein ganz, ganz ähnliches? Ja, es ist mal wieder ein ganz, ganz ähnliches. Na, ja, welches mag ich mehr? Eigentlich das wegen den Flügeln. Ja, sorry. Eigentlich mag ich das mit den Flügeln mehr. Keine Ahnung, ich finde irgendwie, das sieht schicker aus. Heldengeschoss. <lacht> schön mit dem, mit dem, äh, Heldenemblem draufgeklatscht. Damit du schön deinen Gegner zeigen kannst. Hallo Leute, schaut mich an, ich bin ein Held. Trademark. Super. Es freut mich, dass ihr so stolz seid, Helden zu sein. Von Miitopia. Trademark. So, Freddy trinkt gerne die ganzen Tränen aus. Jetzt habe ich aber wieder kein Essen, ne? Bin auch schon jeder. Das ist so nervig. Wirklich. Hier. Hab ich noch irgendwas? Ich habe kaum noch irgendwas. Ich habe ganz viele ähm, verschiedene Sachen, da war kaum irgendwas Einzelnes ganz oft. Was es halt schwieriger macht, weil da muss ich halt mehr überlegen, was ich wem gebe. Und ja, das macht es ein bisschen schwieriger, auf jeden Fall. Dun dun dun dun dun. Ähm, machen wir es mal so. Kann Mika auch noch mal ein bisschen mitkämpfen wenn Ende hier. Zwölf verschiedene Mikros. Ja. So, hier gibt es noch ein Level. Äh, ich hoffe, dass wir da aber dann hoffentlich direkt nach oben die Treppen hochkommen. Und nicht, dass irgendwie auf der Treppe oder am Rand noch ein Level ist. Muss nicht sein. Ich wollte eigentlich in dieser Folge das Ganze hier abschließen, diese ganze Ebene, wo wir sind, aber kann sein, dass wir das tatsächlich nicht mehr schaffen. Weil noch ein bisschen mehr ist, als ich dachte. Harmonie! Ärger vorbei! Oh, nice, danke. Nice, dann kann ich und Freddy jetzt endlich mal ein bisschen mehr leveln. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, Gommel ist halt kein wirklicher Teammate, der macht halt 1 bis 5 Damage, das ist nix. Kann auch gar nicht mitkämpfen, weißt du? Das ist nichts. Zumindest fühlt sich Freddy spitze. Oh! Prinzessin Luigi und König Cobra, was macht ihr denn hier? Das hätte doch wohl bis nach dem Essen warten können. Oh yeah, oh yeah. Die beiden schon wieder? Kraft Cobra Golem und Gold Luigi. Oh mein Gott, das ist der Gold Luigi. Der, der, der erste Endboss. In Gold. Und einer der normalen Böse aus dem ersten Gebiet in Kraft. <lacht> in Kraft, ja. Äh. Okay. Sind das die anderen beiden Freunde? Könnte sein. Aber ich habe das Gefühl, das werden nicht die einzigen sein. Neue Technik. Pikante Party. Haut rein. Moment, was? was brennt. <lacht> Oh, das hat richtig gut damit gemacht. Ja, doch mal gut. Arme Miku. Komm, wir verbinden uns ein bisschen. Okay, sehr interessanter Kampf. Ich habe das Gefühl, diesen Kampf wird's nochmal geben für ähm, für das nebenan und das äh, andere Gebiet. Elfenland oder so ist das. Ich habe jetzt schon wieder vergessen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es für die beiden Gebiete noch auch nochmal solche Reste wieder gibt. Gott. Und noch möchte ich meinen äh, Streuer nicht benutzen. Noch möchte ich schauen, ähm, wie es hier aussehen wird. Weil bisher schaut es ziemlich gut aus für uns. Ja. Gold Luigi ist jetzt schon down. <lacht> er schmeißt einfach so einen Stein. Hat das schon die ganze Zeit gemacht? Ich hab das gar nicht gemerkt. Lol, er schmeißt einfach einen Stein. Stein auf den Stein werfen. Gut gemacht. Wir leben noch? Ja, Cobra, wir leben noch. Vielen, vielen Dank. Kein Problem, Luigi. Mia natürlich! Schade. Plopp. Was machen die hier? Mein königliches Antlitz, endlich habe ich es wieder. Ich werde Verfreude, Freude hast ein, von, von einem Bein aufs andere Hüpfen, Papa. Du warst wieder einmal die Rettung in Person. Vielen, vielen Dank. Mach diesen dunklen Fürsten zunichte. Oder besser gesagt den dunkleren Fürsten. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber ich bin sicher, dass du jeder Herausforderung gewachsen bist. Bis bald. Ja. <lacht> Schöner Schöne Überraschungskampf. Ich gehe nochmal ins Ruhe am Ende mit ein paar Spielscheinen. Und dann werden wir in der nächsten Folge schauen, wie es weitergeht. Bye. mi Tubia. Yeah. Ich bin Feliwand noch Level 20. Und die lernen sich noch ein bisschen besser kennen. Ja, haut rein.